hier auf der Bühne 1 auf der Foskis 2022 zum nächsten Vortragsblock. Wir haben zwei Speaker hier in diesem Block und drei tolle Vorträge. Wir fangen an mit dem Armin Retterath, der über OGC API Features im praktischen Einsatz reden wird. OGC API Features, Entschuldigung. Der Armin Retterath ist Leiter des Bund-Länder-Arbeitskreises Geodienste der GDI.de und Architekt der Geodateninfrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz. Der Armin ist schon sehr oft bei der FOSGIS mit tollen Beiträgen dabei gewesen und ist immer auch für Innovationen sehr offen. Deshalb freue ich mich sehr auf diesen Vortrag und Bühne frei nun für dich, Armin zu OGC API Features, Entschuldigung. Ach, vielen Dank, Astrid. Ich freue mich, heute ein bisschen was erzählen zu können von unseren Erfahrungen der letzten beiden Jahre im Einsatz der OGC API Features. Ja, Kurzen Überblick. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein für diejenigen, die noch nicht gehört haben. Was ist OGC API Features? Welche Arten von Implementierungen haben wir momentan global vorliegen? Die wichtigsten Konzepte und dann gehe Erläutere ich kurz den Einsatz oder den Ansatz, wie wir den Rheinland-Pfalz umgesetzt haben. Möchte ein paar Erweiterungen ähm, bringen oder auch äh, mal in den Ring werfen. Und dann auch zeigen, wie wir die Access Points für diese, Ent für diese Dienste äh, publizieren, jetzt schon seit längerem. Dann ganz interessant sicherlich ist, der aus ist die Auswertung der Zugriffe. Das haben wir mal gemacht äh, ab Oktober letzten Jahres, um mal zu sehen, von wo aus überhaupt diese Schnittstellen äh, angezapft werden oder aufgegriffen werden. Und dann kurz nochmal eine Live-Präsentation über das Geoportal oder die Systeme, über die man diese OGC-API-Features finden kann. Genau. zusammenfassend, Lessons learned, wie immer. Okay, was ist OGC-API-Features? Es gab da meine Pressemitteilung 2019 im November und da wurde das angekündigt, dass wir jetzt den ersten neuen Standard haben, OGC-API-Features Part One Core, gedacht gewesen als Nachfolger von der Web-Feature-Service 202-Spezifikation, damals auch der Arbeitszittel WFS 3.0, der ist dann umbenannt worden in OGC API Features. Man hatte gesagt, man würde gerne ein neues Zeitalter für die Nutzung von Geoinformationen im Internet einläuten und damit ein Ende der alten XML-Struktur. Der Zugriff soll viel, viel einfacher werden über diese neue OGC API Schnittstellen und wir wollen halt gerne moderne Webtechnologien einsetzen an der Stelle. Endeffekt war ein Paradigmenwechsel. Diese OGC bindings die wir alle kennen oder die meisten von uns halt kennen, die werden halt durch ein Open-API-Binding ersetzt von der OGC. Man versucht also dann, Rest-APIs halbwegs zu standardisieren, wenigstens den Zugriff auf die APIs zu standardisieren. Man setzt Standard-Web-Technologien ein, reduziert den Geo-Anteil auf ein Minimum und soll, will dann auch versuchen, die normalen Webentwickler dazu zu bringen, Geodaten, die über Schnittstellen Standardschnittstellen bereitgestellt werden, einfacher in andere Anwendungen zu integrieren. Genau, Vereinfachung des Zugriffs ist ein Ziel auf verteilte Geodaten und einfache Integrierbarkeit in Webanwendungen und Prozesse. Also für denjenigen, der schon mal versucht, einen bfs klein zu programmieren, der weiß, dass das nicht so ganz einfach ist und der Ansatz von der OGC dann hoffentlich auch ziehen wird. So, jetzt ist dann, na, wann war das? Ende letzten Jahr, Ende vorletzten Jahres dieser Standard auch ISO-Norm geworden. Wir haben also bei der ISO jetzt vorliegen, die 1968.1 2020, das ist diese WFS OGC API Features Schnittstelle. Es gibt eine Webseite von der OGC, da wird auch nochmal dokumentiert, welche, äh, wie der S aussieht, welche Schnittstellen in der nächsten Zeit kommen werden. Die kann man sich mal anschauen. Da sind GitHub-Repos verlinkt und da ist auch der Features-Standard oder halt. Äh, auch der Records-Standard, der dann der Nachfolgestandard werden soll vom C von der CSW-Schnittstelle. Die werden hier alle schön dokumentiert, sind beschrieben, da kann man sich einbringen in den Prozess. Und das ist halt so ein bisschen Werbung von der OGC. Und zum nächsten Punkt. Das ist jetzt ein Screenshot von der Seite der Implementierungen, von der OGC-Seite. Wir haben hier vorliegenden LD-Proxy, ich glaube, das war die erste Implementierung gewesen von Interactive Instruments. Wir haben hier verschiedene andere Implementierungen, auch GeoServer hat eine Implementierung schon. Ich glaube, bei MapServer 8.0 wird auch eine Implementierung existieren, damit der MapServer dann eben nicht nur die WFS-Schnittstelle bereitstellt, sondern auch die OGC-API-Features-Schnittstelle. Wir haben PyGeo api das ist eine Python-Implementierung, das ist ganz interessant. Und wir haben auch hier unsere Implementierung, die hatte ich damals eingebracht von der SDI Rheinland-Pfalz, die noch auf Basis von dem alten Webbender 2.8 eingerichtet worden ist. Unterscheidungen bei den Implementierungen, da können wir Proxy-Lösungen sehen, wie die beim LD-Proxy zum Beispiel umgesetzt sind. Da werden halt WFS-Dienste ähm registriert und die werden über eine Proxy-Fassade nach außen in der OGC-API-Features-Schnittstelle abgegeben, der Zugriff darauf. Es gibt direkte Umsetzungen, wie beim geo äh, gemacht worden ist, wo beim map demnächst kommen wird. Und es gibt dann Kombinationen aus diesen Umsetzungen, entweder direkte Datenzugriff oder halt über ein Interface, was dazwischen geschaltet ist, wie bei PyGeo-API. Die wichtigsten Konzepte bei der Schnittstelle sind, dass wir ein Paging halt haben, um die Objekte halt äh, seitenmäßig abzufragen. Wir haben die direkte Adressierbarkeit einzelner Objekte, wie sowas wie äh, getFeatureByID oder getRecordByID in der csv Interface. Kiste man nutzt Content Negotiation, das war bei der alten bei dem alten Binding von der OGC nicht der Fall gewesen. Man reagiert also auf die HTTP Header. Es gibt eine direkte HTML-Ausgabe, die gibt es beim WFS ja normalerweise nicht. Da gibt es halt nur die WFS-Ausgabe oder halt andere Datenformate, die abgegeben werden. Mit der HTML-Ausgabe wird in vielen Bereichen sogar der Client überflüssig. Man kann also auch als Mensch diese Schnittstelle direkt bedienen über die Webseite einfach. Ja, der Feature-Type heißt jetzt Collection, das ist eine Änderung. Ein Feature wird zu einem Item und ähm, jetzt komme ich auch schon in, zum Ansatzpunkt in Rheinland-Pfalz. Wir hatten gewisse Voraussetzungen bei uns in der GDI. Und zwar hatten wir eine Datenbank schon seit Jahren oder 15 Jahren jetzt, die fast 100 WFS beinhaltet in der verschiedenen Version 1.1.0 oder 2.0.0. Wir haben eindeutige IDs für diese Web Feature services und auch für die Feature-Types in der alten Map in der Datenbank. Wir haben einen Security Proxy, der auch Autorisierung überprüft und äh, wir können auf Feature Type Level auch Berechtigungen erteilen, optional auch mit Protokollierung des Zugriffs. Und wir haben eine Lizenzregistrie, die uns ermöglicht, eindeutig jedem WFS auch eine Lizenz zuzuordnen. Das wird dann dezentral gemacht durch die einzelnen Datenbereitsteller. Ein kurzes Schema, wie das äh, bei uns halt aussah. Wir haben diese Organisation, die 1 bis N WFS registriert haben in dieser OBS-Datenbank des Geoportals mit dem Security-Proxy, wir haben die Nutzer und wir haben die Autorisierung, die in der Datenbank hinterlegt ist und wir haben nach außen abgegeben bis zu dem Zeitpunkt äh, persistente URIs für diese einzelnen Web-Feature-Services, die aus der ID des Dienstes, der, ähm, aus der Datenbank generiert worden sind. Funktionen, die wir implementiert hatten zu dem Zeitpunkt, Rewrite von Capabilities, dass wir eigene Capabilities nach außen abgegeben werden, On-the-Fly Service-Meter-Data-Generation, ähm, also die Service-Meter-Daten für Europa, für Inspire, halt äh, auf Knopfdruck oder On-the-Fly generiert werden aus dem System und so weiter. Also recht viele Funktionen, die wir schon hatten bei uns in Rheinland-Pfalz und ähm, die Idee dahinter, jetzt auf OGC API Features auch umzusteigen oder diese Schnittstelle auch anzubieten, kommt eigentlich daher, dass wir diese Vektordatennutzung innerhalb des Geoportals und in der GDI eigentlich vereinfachen wollten. Wir wollten für sichtbare WMS-Layer, zum Beispiel in Client, auch die Möglichkeit anbieten, direkten Tabellensymbol anzuzeigen und dann auf die Objekte oder die Attribute halt so zu greifen, wie man das aus einem Desktop-GIS auch gewohnt ist deswegen war für uns die Umsetzung von der WFS 3.0 bzw. OGC API Features äh, der nächste konsequente Schritt und auch recht einfach umzusetzen. Zeitlichen Ablauf, wir haben 2018 die ersten Überlegungen gehabt, 2019 haben wir mit der Implementierung begonnen als Proxylösung, ähnlich wie bei dem LD-Proxy. Wir haben auch das HTML Layout erstmal von der Lösung von Interactive Instruments übernommen, das sah eigentlich ganz gut aus. Und im November 2019 haben wir unsere Schnittstellen aktiviert, zunächst mal für Open Data klassifizierte Webfeatures. Erweiterung auf abgesicherte ist dann letztes Jahr passiert, also man kann auch abgesicherte Web -Fe -Fe API Features Schnittstellen über unser System halt abfragen mit äh, Authentifizierungsdaten. Prinzip dahinter, wir generieren für, jede, ähm, für jedes Objekt, also wir haben eine URI eingeführt, einfach Slash Spatial Objects. Dahinter kommt die ID des Web Feature Service, der registriert ist und das sind dann persistente URIs, die vom System abgegeben werden. Wir mappen die Restanfragen auf die WFS-Operation im Hintergrund von der Logik her und wir cachen auch den feature und das ist halt relevant bei... Ähm, Datensammlungen, die halt bis zu mehreren Millionen Objekten beinhalten. Da ist ein Caching, bietet sich da einfach an. Und wir nutzen Rewrite-Möglichkeiten von Apache, um diese persistenten URIs nach außen abzugeben. Vom Ablauf her, wie funktioniert das? Der? der OGC API Features Client stellt diese Restanfrage an unseren Proxy. Der liest die Informationen aus der Datenbank. Da steht dann drin, welcher WFS ist relevant, welcher Feature-Type wird angefragt. Wie sieht es mit der Autorisierung aus, mit den Lizenzen und Formaten? Dann wird im Endeffekt, der nächste Anfrage geht an den Remote-WFS, wenn das alles geprüft worden ist, wenn das möglich ist und dann werden die Daten beim verteilten WFS abgefragt, wieder zurückgeschickt und dann wird auch eben protokolliert, wenn, das Protokollierung aktiv, wenn die Protokollierung aktiviert ist, dass ein Objekt abgefragt worden ist und das Ergebnis wird dann vom Proxy wieder an den Client zurückgeschickt. Ich relativ einfach das Schema. Die Voraussetzungen für die Remote WFS, die wir haben. Paging muss möglich sein, das muss also der WFS schon unterstützen. Äh, wenn es auf dem View definiert ist, dann muss natürlich auch ein Primary Key exposed werden. Das ist beim GeoServer ein bisschen tricky zu finden, die Dokumentation, deswegen hatte ich den Link hier nochmal eingetragen. Ähm, produktive Backends, die wir momentan haben in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sind MapServer, GeoServer und ArcGIS. Genau. Was nachher dabei rumkommt ist, für jeden WFS gibt es automatisch ein OGC API Features Interface. Das ist jetzt live eine Seite, wo äh, das Interface für das Krisenmanagementsystem vom Landesamt für Soziales Jugend und Versorgung angezeigt wird. Da werden die Teststellen in Rheinland-Pfalz hier quasi über diese Schnittstellen auch publiziert an der Stelle. Sieht ähnlich aus, wie das auch in nrw beim LD proxy aussieht. So. Gehen wir auf die Erweiterung. Das ist eigentlich aus unserer Sicht aufgrund der Erfahrung recht wichtig. Grundsätzlich werden die Erweiterungen, die ich gleich nochmal vorstellen werde, dezentral über referenzierte Dokumente bereitgestellt. Wir nutzen an der Stelle JSON-Schema zur Umsetzung von menschenlesbaren Bezeichnungen und JSON-LD für ein semantisches Mapping in den äh, ausgegebenen Objekten. JSON-Schema also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen für AX-Bodenschätzung oder einfach so eine Seite, die aus dem OGC API Features Interface kommt. Ähm, normalerweise kennt man das. Man hat eine Postgres-Tabelle und äh, Postgres-Tabelle und dann stehen halt die, die Tabellennamen als Attributnamenbezeichner äh, vorneweg und hat den Inhalt dann nachher so aufgelistet. Ist natürlich für den Menschen nicht besonders schön zu lesen und es ist besser, wenn ich da jetzt übersetzte Titel habe, wie Objektschlüsselname, Infos und Beschreibung und auch noch weitere Informationen anreichern kann, um dann mit menschenlesbare äh, Attributbezeichner in der HTML-Ausgabe zur Verfügung stehen zu haben. Dazu nutzen wir die Angabe eines Zusatzattributs, das nennen wir mal hier JSON-Schema in der Version. Das ist einfach ein Link auf eine JSON-Schema-Datei die sieht dann zum Beispiel so aus für den Fall hier von Trier. Ja, das ist ein Schema, wo dann im Endeffekt für jedes Attribut dann nochmal angegeben wird, der Datentyp, die Beschreibung, die Beschreibung, die Beschreibung und der Titel. Und die können wir live aus unserem Proxy heraus nutzen, um quasi die HTML-Seite äh, zu optimieren für den Menschen. json ld Nutzen wir auch, es gibt auch die Möglichkeit, JSON-LD-Kontextdateien zu ver verlinken an der Stelle. Die werden auch dann irgendwo auf dem Webserver gelegt und sind dann als Attribut bei dem jeweiligen Objekt, äh, bei dem Feature-Tag mit dabei. Und diese Schemadatei wird vom Proxy automatisch ausgewertet, wenn sie vorhanden ist und injiziert dann quasi JSON-LD in die HTML-Ausprägung unserer Seite. Führt dazu, dass wenn wir jetzt so eine Seite, hier haben wir einfach einen Bebauungsplan Polygon äh, referenziert über OGC API Features, wenn wir das jetzt zum Beispiel im schema org validator zur Verfügung stellen, dann extrahiert er die semantischen Informationen raus und hat, äh, identifiziert dieses Objekt jetzt als Place mit seiner Geometrie, damit Google das oder andere Suchmaschinen einfach identifizieren, interpretieren können und das auch über Suchmaschinen auffindbar sein wird. Okay, kommen wir zur Publikation der, der Schnittstellen. Normalerweise brauchen wir das für eine GDI halt einen service metadaten Record, um diese Informationen auszutauschen. Hier habe ich das Beispiel jetzt für den service metadaten Record, den wir für die OGC api features generieren. Da steht im Endeffekt Contains Operation und als Operation Name haben wir hier Get-API-Description eingeführt und verlinken dann unter Linkage den Link auf Spatial-Objects mit der ID von dem jeweiligen Service. Genau. Die Trefferliste bei uns im Geoportal, da ist er dann auch automatisch integriert, führt dazu, wenn man nach Datensätzen sucht, zum Beispiel Baudenkmäler hier von der Stadt Trier, dass wir unter der Rubrik Download, verschiedene Downloadmöglichkeiten bekommen für die Daten, um die Daten runterzuladen. Wir haben sowohl das WFS-Interface als auch die ogc api features schnittstelle die dann automatisiert auch von unserem System generiert wird. Im Geoportal Deutschland, da werden die Metadaten ja hin exportiert, sieht das dann so ähnlich aus. Wenn ich also Datensätze aus Rheinland-Pfalz suche, die Baudenkmäler wieder von Trier und mit in der Trefferliste anzeigen lasse, finde ich unter den Download-Optionen genauso den Tourismus Trier in der Form von OGC API Features. Bei den Open Data Portalen ähnlich der Fall. Also wir exportieren ja automatisch alle Metadaten aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz ins Open Data Portal Rheinland-Pfalz über ein Mapping der Informationsmodelle in dieses Diket ap informationsmodell rein. Und dadurch haben wir dann auch die Möglichkeit, im Open-Data-Portal einfach eine Filter, einen Filter setzen zu lassen, nach dem, nennen wir einfach so, Rest-Interface. Wir haben derzeit 191 Datensätze, die über dieses Rest-Interface OGC api Features äh, zur Verfügung stehen. Nach außen ein kleines Beispiel. Ähm, der große Vorteil äh, der Schnittstelle, wie wir sie einsetzen, zum Open Data Portal ist, dass wir diese Interfaces als iFrames auch direkt quasi im Open Data Portal anbieten können zur Nutzung. Das heißt, Diese Schnittstelle bietet uns die Möglichkeit, äh, den OGC API Features äh, Endpunkt in der HTML Ausprägung als iFrame im Open Data Portal direkt anzeigen zu können und den Client dann damit schon zur Verfügung stehen zu haben, ohne was programmieren zu müssen. Jetzt zeige ich ein kleines ähm, GIF-Video, wie man ähm, zum Beispiel über unseres neues Kugis-Plugin einfach suchen kann im Geoportal über den REST-API nach Datensätzen zum Beispiel. Ja, und jetzt finde ich Datensätze, die aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz stammen, zum Begriff Bebauungspläne. Genau, ja, die sind jetzt Open Data klassifiziert. Und dann habe ich die Zugriffsmöglichkeiten, wie im Geoportal auch oder in den anderen Geoportalen gibt es eine Anzeigemöglichkeit und es gibt die verschiedenen Downloadmöglichkeiten an der Stelle. Ja, wir haben hier auch die OGC API Features, da ist der, die Schnittstelle. Drücken auf Laden, ja, das registriert die OGC API Features Endpoint äh, unter dem WFS OGC API Features Part vom QGIS Browser. Ich kann mich damit verbinden ziehe mir jetzt einfach diese Bebauungsplan-Polygone runter und QGIS in der neueren Version ab 3.14 ist dann in der Lage, quasi die Vektordaten direkt darzustellen. ist ein bisschen langsamer als der direkte WFS-Zugriff, aber er funktioniert und das wollte ich eigentlich jetzt hiermit auch nochmal zeigen. Das ist, glaube ich, recht einfach dann in, in, in den Möglichkeiten, die das System bietet. Jetzt kommen wir zum Punkt Auswertung der Zugriff. Ich hatte gesagt, wir setzen das seit 2019 schon um ja und haben das ein bisschen optimiert im Laufe der Zeit, aber wir wollten natürlich auch sehen, von woher kommen die Zugriffe. Ja? Kommen die jetzt eher aus dem Internet heraus direkt oder kommen die äh, von den Open Data Portalen, wo wir die Daten, die Metadaten publizieren oder kommen die direkt über Geoportal oder Geoportal Deutschland. Und äh, dazu haben wir halt eine Datenbank, eine kleine Tabelle generiert, die im Endeffekt protokolliert, welcher ähm, welcher Service, welcher WFS angefragt wird, welcher Feature-Type angefragt wird und wie oft er angefragt worden ist. Und dann speichern wir den Referer mit ab und sehen dann auch, von welcher Seite aus der direkte Zugriff erfolgt ist. Auswertung nach Referern jetzt gibt zum Beispiel ganz interessante Informationen zurück, dass viele, viele Daten über das Geoportal angefragt werden, also über unser eigenes Geoportal. Die Statistik bezieht sich jetzt auf drei Monate ab Oktober letzten Jahres. Die nächste ähm, ist Google, also nach unserem Geoportal ist Google schon der Hauptnutzer dieser Schnittstelle, google.de und google.com, dann kommt das Open Data Portal von Rheinland-Pfalz mit 834 Zugriffen und dann wird es schon weniger, also das wird sehr, sehr wenig. Gaf Data hier mit 63 Zugriffen ist auch noch überschaubar und wenn man weiter hier runter geht, dann äh, tja, kommt auch irgendwann Datenportal Europa, das europäische Open-Data-Portal, Geoportal Deutschland mit neuen Zugriffen. Das waren wahrscheinlich die Tests, die ich selber durchgeführt hatte. Und das wird dann nachher hinten noch weniger. Interessant ist auch die Auswertung nach Objektarten. Ja, welche Daten werden denn am häufigsten nachgefragt über diese Schnittstelle? Und da haben wir momentan die Teststellen, also die Covid-19-Teststellen, die wir auch über diese Schnittstellen in produktive Systeme integriert haben, die werden am häufigsten nachgefragt. Und die Anfragen kommen fast alle über Google rein dann Gemarkungen, Bodenschätzung und so ein paar ja, kommunale Datensätze, wo man normalerweise davon ausgeht, dass die nicht so häufig nachgefragt werden. Aber das ist jetzt so eine Statistik und ich denke, das ist ganz interessant, um mal zu sehen, wo kommen die Anfragen her und <hört> hat das funktioniert, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, nämlich, dass die Daten über die Suchmaschinen direkt gefunden werden und auch genutzt werden können, ohne über die äh, Publikationen, über die, die Geoportale zu gehen. Genau, was haben wir gelernt? in den letzten zwei Jahren. Die Nutzung hat sich intensivierte Schnittstellen, das ist ganz gut. Ja, die Daten werden eher über Suchmaschinen gefunden. Ähm, die Open Data Portale sind eigentlich auch recht gut mit dem Rennen, weil die halt auch ihre Metadaten äh, semantisch annotieren und dementsprechend einfacher auffindbar sind für Suchmaschinen. Ja, die spielen auch eine größere Rolle als die Geoportale auf nationaler oder internationaler Ebene. Mittelfristig äh, aus unserer Erfahrung heraus bleibt erstmal das bewährte WFS-Interface das Mittel der Wahl. Ja, das bleibt der Standardweg für, den, für die Nutzung von Vektordaten äh, auch in den Desktop-GIS-Systemen. Äh, wenn sich natürlich die Schnittstelle wird verbessert, OGC-API-Features, kann das natürlich in den nächsten fünf Jahren oder, oder zehn Jahren sich auch wandeln. Aber derzeit sind noch nicht alle Operationen möglich, die man mit einem WFS machen kann. Und unseres Erachtens werden die Möglichkeit der neuen Schnittstelle einfach zu wenig beworben. Ja. Würde ich kurz eine Live-Präsentation machen. Jetzt muss ich gerade mal Astrid von dir wissen, wie viele Minuten haben wir noch? Ja, du kannst noch eine Minute vielleicht die Präsentation machen, aber eigentlich könnten wir schon auch bald mit der Fragerunde beginnen. Aber ja, ich, ich, ich wollte nur mal so kurz zeigen, sagen, wenn ich jetzt das Baudenkmal ist. Trier mal eingebe, Trier, wie man das jetzt praktisch am ähm, System sieht, Oh, komm. Genau, dann finde ich hier die Datensätze. Das ist das, was wir eben im Screenshot gesehen haben. Wir haben die Baudenkmäler und ich habe hier diese OGC API Features Schnittstelle zum Beispiel. Ich kann die anklicken, mache die auf und dann öffnet sich quasi äh, die Seite vom OGC API Features hier. Sagen wir mal 100 Treffer pro Seite, damit wir alle Baudenkmäler von Trier sehen. Und dann habe ich die hier im Zugriff, kann die als Mensch auch nutzen, dass noch Bilder eingestellt ist an der Stelle. Oder kann mir die in Form von GeoJSON runterladen und kann die dann. Damit würde ich sagen, beenden wir mal den Vortrag selber und nun stehe ich für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Armin. Das war sehr toll, dein Vortrag, einerseits zu sehen, wie dieser neue Standard, ähm, was dahinter steckt und wie der genutzt werden kann. Es gibt hobenden Applaus auf der Bühne. Es war sehr anschaulich und toll zu sehen, wie das im Geoportal Rheinland-Pfalz schon umgesetzt wird und auch genutzt wird. Es gibt sehr viele Fragen und ich denke, wir legen direkt los. Die erste ist, wirkt sich das Mappen von REST WFS und dann das Requesten des WFS nicht stark negativ auf die Performance insgesamt aus? Ja, das ist... Äh Genau, das wirkt sich ein bisschen äh, auf die Performance aus, aber wir haben wir sind dazu um, übergegangen, dass wir quasi das ähm, von OGR durchführen lassen nachher auch. Also die Transformation von GML zum Beispiel in, Ge in GeoJSON, um das nachher auszuliefern. Das ist, ähm, applikationsseitig ist das äh, schon großer Rechenaufwand, je nachdem, wie viele Objekte wir auf einmal ausliefern. Deswegen haben wir eine Obergrenze drin von 5000 Objekten, glaube ich, momentan. Und wir sind dazu übergegangen, das über die OGR-to-OGR ähm, -OGR direkt machen zu lassen auf dem Server. Okay. Dann, was ist JSON-LD? JSON-LD ist für JSON für Linked Data, also semantische Informationen in JSON inkodiert, äh, die dann äh, über bekannte oder abgestimmte Vokabulare von ja, Suchmaschinen zum Beispiel interpretierbar sind. Also ich habe semantische Informationen, die ich publiziere. Ich kann die Bedeutung der, der, der Daten, die ich publiziere, in den Daten selbst mit angehen und erlaube damit Google natürlich zu finden, okay, die, die Daten zu interpretieren oder auch anderen Systemen die Daten zu interpretieren. Mhm, perfekt. Dann ist eine Bereitstellung von komplexen Datenthemen möglich, zum Beispiel in konforme Dienste. Genau, nein, das ist derzeit nicht möglich. Wir haben nur ganz normale, einfache, flachen Datenmodelle an der Stelle. Mhm. Dann gibt es Pläne, die WFS-Dienste im Hintergrund direkt mit OGC-API zu ersetzen. Es gibt ja einige Software, die das unterstützt. Ja, man kann das sicherlich überlegen. Dafür müssen wir aber dann diese OGC-API dann auch mit Metadaten in unsere Infrastruktur integrieren. Aktuell haben wir keine so große Performance-Probleme, dass das notwendig wäre. Man kann das sicherlich für die Zukunft überlegen, wenn die, die werden natürlich dadurch ein bisschen schneller, wenn wir sie nicht über den Proxy ausliefern lassen müssen. Ein Nachteil an der Stelle ist natürlich, dass wir keine persistenten URIs dafür generieren können. Wenn wir das über den Proxy laufen lassen, haben wir persistente URIs für die Ressourcen und das ist ja eine ganz, ganz bedeutsame Sache, um auf fix auf Daten zugreifen zu können. Ja, wenn der Server sonst ansonsten umzieht im Hintergrund, wird es schwierig. Mhm. Okay, ja. ja. Dann hast du das Kugels-Plugin gezeigt, mit dem man ganz leicht auf die Themen zugreifen kann. Und da ist eine Frage, ob dieses Plugin auch von anderen verwendet werden könnte. Genau, das ist als experimentelles Plugin letzte Woche publiziert worden. Kann jeder runterladen, wenn er gerne möchte. Er kann über dieses Plugin in momentan in den... Ähm Drei Geoportalen, die auf unserer Softwarelösung basieren, suchen über die REST-APIs. Man hat aber auch die Möglichkeit, über den Geodatenkatalog Deutschland suchen zu können. Also das hätte man im eigenen Vortrag noch mal machen können. Man kann also äh, über dieses Plugin in Deutschland im Geodatenkatalog und auch in Europa suchen. Das ist mhm. alles in dem Plugin enthalten. Also kann sich jeder gerne runterladen, ausprobieren und so weiter. Man hat dann direkten Zugriff auf die, die Dienste. Mhm. Das hört sich ja sehr spannend an und auch diese Möglichkeit, dann das anzupassen für andere, ähm, ist natürlich sehr spannend. Mhm. Ja, dann hast du angesprochen, dass Geo-Server, Map-Server ähm, als Remote-Server vorliegen und ArcGIS-Server, glaube ich, ne und QGIS-Server hat es aber nicht aufgeführt. Nee, ich, ich habe qgis nicht getestet. Wir haben, glaube ich, keine QGIS-Server in Rheinland-Pfalz, die produktiv nach außen äh, WMS und WFS-Interfaces abgeben. Ah ja, genau, weil... Ihr bietet ja quasi für die Dienste, die in eurem Geo-Portal sind, dann diese ähm, OGC API-Schnittstelle dann an. Ne? Und wenn ihr keinen qgis mhm. server dienst habt, dann liegt es eher daran und nicht, dass kugel server jetzt kein WFS unterstützt. Das ist ja auf jeden Fall auch... Nee, nee, deswegen nicht. Ich glaube, QGIS server unterstützt auch WFS, oder nicht? Ja, ja, auf ja. alle Fälle und auch OGC API ähm, und ähm, Features wird von QGIS server unterstützt, ja. Mhm. Gut, dann schauen wir mal. Ähm ich denke, ich habe... Achso, eine Frage gibt es noch. Wie gut wird der Standard von verschiedenen Servern, insbesondere ESRI, unterstützt? Bei ESRI haben wir, glaube ich, noch... ein. Also, wir, man kann die Sachen nutzen. Wir haben im Saarland auch viele esri service Archis da im Einsatz. Aber ich bin letztens über ein Problem gestolpert, dass die Anfrage in den... Ähm wenn ich die mit einem Bounding-Box-Filter äh, stelle dann von außen. Ich glaube, da hat ESRI in den verschiedenen Versionen noch ein Problem mit der Achsreihenfolge, in der Interpretation der, der Bounding-Box-GML-Informationen. Da müssen wir nochmal nachgucken. Ja, also grundsätzlich kann man die nutzen, die ESRI-Server im Hintergrund, aber da muss man vielleicht in, je nach Version nochmal ein bisschen genauer hingucken, wenn es um ähm, räumliche Verschneidungen geht. Okay, dann kam noch ganz schnell hier eine Frage rein, wo findet man das Plugin und wie heißt es genau? Das so, das Plugin, rein. ja, das findet man äh, genau normal im qgis Erweiterungsrepo, als wenn man die äh, experimentellen Erweiterungen äh, aktiviert hat und dann unter dem Namen einfach Geoportal. Äh, da kommen nicht so viele zurück, Plugins. Mhm. Okay, super. Ja, und dann, genau, ich hatte es eben auch im Chat schon geschrieben, parallel jetzt zur Foskis findet im Moment auch ein ähm, Community-Sprint statt, und zwar ein Joint-Code-Sprint äh, von, von dem OGC, von der OSGEO und von der Apache Software Foundation. Das heißt, da arbeiten gerade auch Entwickler aus den verschiedenen Organisationen von den verschiedenen Projekten auch an der neuen OGC API Family und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird. Armin, herzlichen Dank an dich für den tollen Vortrag.